Herzlich Willkommen zu audiatur.at, dem Grundrechteblog zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forstuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forstuber Partner in Baden bei Wien. Fangen wir mit der Beugehaft an. Sie haben es vielleicht gelesen, es gibt ein aktuelles Vorhaben der Regierung, wonach eben die Beugehaft wieder eingeführt werden soll. Was ist die Beugehaft eigentlich? Die Behörde, der Gesetzgeber kann von Ihnen bestimmte Dinge verlangen, die nur Sie persönlich erledigen können. Das sind sogenannte unvertretbare Handlungen. Also die Behörde möchte irgendetwas von Ihnen und Sie können oder wollen das aus welchen Gründen auch immer nicht umsetzen. Zum Beispiel, dass Sie den gewerberechtlichen Geschäftsführer Ihres Unternehmens bekannt geben oder dass Sie sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollen, dann, wenn die Impfpflicht kommt. Oder eben andere Gründe, wie zum Beispiel im Fremdenrecht, dass man einen Ausweis oder Nachweis für ein Ausreisedokument nicht aus eigenem organisiert. Dabei ist aber auf das Schonungsprinzip Rücksicht zu nehmen. Das heißt, man kann nicht einfach willkürlich, grundsätzlich, eine Beugehaft verhängen. Der Verfassungsgerichtshof hat bereits beim letzten Mal, sprich im Oktober 2020, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Verhältnismäßigkeitsgrundsätze zu berücksichtigen sind. Aber genau zu dem Thema Verhältnismäßigkeit findet sich nichts im Entwurf. Ab wann ist selbst eine Beugehaft, unter Anführungszeichen, sinnlos. Das heißt, die Behörde hat hier ein völlig freies Ermessen, was diese Frage anbelangt. Und das ist nicht nur im Fremdenrecht denkbar, sondern auch im Gesundheitsbereich oder im Bereich der Gewerbeordnung oder sonst wo auch immer. Bei der Verhältnismäßigkeitsüberlegung ist ja ebenfalls ganz essentiell der zeitliche Aspekt. Wie lang darf denn das überhaupt gehen? Unendlich. Der Verfassungsgerichtshof selbst hat schon letztes Mal, also sprich im Oktober 2020 festgehalten, dass es außer Verhältnis steht, wenn der Gesetzgeber in allen Fällen und undifferenziert zur Erzwingung dieser Handlungen eine insgesamt auch mehrjährige, theoretisch sogar unbeschränkte Beugehaft vorsieht, ohne eine Grenze zu bestimmen. Die Haftdauer ist mit einem Jahr, mit einem Jahr begrenzt und das Ganze pro Delikt. Wenn es sich also um ein fortgesetztes Delikt handelt, sprich, wenn man das Gleiche viermal, fünfmal im Jahr wiederkehrend tut, dann schnappt sich die Behörde einfach den nächsten Bescheid, der in Rechtskraft erwachsen ist und nimmt den zum Anlass, um eine Beugehaft zu verhängen. Das ist ein Perpetuum mobile und endet nie. Das heißt, diese betreffende Person, der Betroffene, die Betroffene, Sitzt nicht ein Jahr, so wie da vorgesehen im, im Gefängnis, sondern möglicherweise theoretisch sogar unendlich, weil wiederkehrend immer neue Bescheide erlassen werden, die ein bestimmtes Verhalten erzwingen sollen. Was hat es dann mit diesen vier Wochen auf sich, die da regelmäßig durch die Zeitungen geistern? Das ist die Strafe, die für maximal 2000 Euro im Verhältnis verhängt werden kann. Das ist eigentlich der, das I-Tüpfelchen an der ganzen Geschichte. Auch wenn man jetzt dann mit großen Worten in den Materien schreibt, ja, wir haben jetzt eine neue Beschwerde sui generis geschaffen. Nein, man lehnt sich an die Maßnahmenbeschwerde an, die steht im Entwurf drinnen, alles andere ist Shishin. Was noch auffällt, ist, wenn man sich diesen Entwurf durchliest, dass sehr viele schöne Worte drinnen stehen. Also man kann richtig da aufatmen, wenn man den Materialien dieser Gesetzesvorlage folgt, dann ist ja alles in Butter. Bedauerlicherweise, hat uns die Realität in den letzten 20 Monaten ein komplett konträres Bild gezeigt. Ich habe dazu eine Stellungnahme verfasst und bringe die auch dann beim Parlament ein. Falls Sie reinlesen wollen, Sie finden es unter anderem auch auf unserer Homepage. Übertitelt habe ich das Ganze mit einem Zitat von Aristoteles, das mir in diesem Zusammenhang sehr gut gefallen hat. Schließlich geht es darum, dass man Menschen theoretisch eine Zeit lang ohne Begründung, ohne gar nichts wegsperren kann. Wie der Mensch in seiner Vollendung das Edelste aller Geschöpfe ist, so ist er, losgerissen von Gesetz und Recht, das Schlimmste von allen. Apropos das Schlimmste von allen, schreiben der Ärztekammer vom 2.12.2021, übrigens das gehört in die Nationalbibliothek. Diese Dinge, die können unbedingt für die Nachwelt archiviert, das glaubt uns sonst keiner in 50 Jahren. Jedenfalls sagen die hier, Bitte, liebe Ärzte, behandelt Geimpfte wie auch Ungeimpfte. Erinnerung, es gab ja einige Ärzte, die sich mit stabilem Grundrechtswissen hervorgetan haben und gesagt haben, bei mir kommen nur Geimpfte herein. Irgendwie habe ich da was im Hinterkopf, was mich an dieses, dieses, diese Szene erinnert. Ja, vielleicht wissen Sie es. Jedenfalls geht es weiter in diesem Schreiben, dass es eben keinen Grund gibt, von einer bestimmten therapeutischen Maßnahme abzuraten. Und die Datenlage wäre eindeutig. Ähm, hier wird konkret auch ähm, Verimpfungen von bestimmten Präparaten angesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, Herr Präsident, ob Sie die Datenlage richtig interpretiert haben. Wissen Sie, was ich lustig finde, dass der Europäische Rat äh, am 1. Juli 2021 bis einschließlich 30. Juni 2022 Folgendes beschlossen hat in der EU-Verordnung 2021 durch 953. In der Randziffer 36 liest sich zusammengefasst Folgendes. Es muss verhindert werden, dass Personen, die nicht geimpft sind, sei es aufgrund einer medizinischen Indikation oder weil sie es eben noch nicht können, weil der Impfstoff noch nicht zugelassen ist oder weil sie sich gegen eine Impfung entschieden haben, mittelbar oder unmittelbar diskriminiert werden. Das muss verhindert werden, laut dieser Verordnung. Es wird endlich Zeit, dass die Politik als Ganzes, und damit meine ich nicht nur die Regierung, sondern auch Opposition, insbesondere die Sozialdemokratie, die in Wien ja völlig von der Rolle sind, endlich die Füße wieder auf den Boden bekommen und aufhören, die Leute wegen Maßnahmen zu, zu gängeln, die in ihrer Wirksamkeit streng und schwer zu hinterfragen sind. Es macht keinen Sinn, auf die jeweils nächste Virusvariante zu blicken mit Oh Gott, oh Gott, da kommt das nächste daher. Das ist total interessant für Virologen. Aber bitte! bitte, nach 20 Monaten, unterhaltet euch doch endlich einmal mit Immunologen und klärt endlich, wie lange eine, eine Immunität aufrechterhalten werden kann. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr zum Ergebnis, das, was wir von MERS und SARS wissen, dass 12 bzw. 17 Jahre nach der Infektion noch immer ein Gedächtnis T-Zellenimmunität äh, von Seiten des Immunsystems da ist. Da der Lockdown ja bald endet, noch ein paar Sätze zu dieser Verfassungswidrigkeit bei excellence. Diese Veränderung, hat es nur gegeben, weil so viele Leute auf der Straße waren. Treten Sie, wo Sie nur können, für Ihre Rechte ein. Wenn Sie es nicht machen, macht es niemand. Das, was die hier abhalten, hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Rein gar nichts mehr. Und höchstens formaliter. Von Baden ungefähr 15, 20 Minuten entfernt liegt das schöne Städtchen Wöllersdorf in der Nähe von Wiener Neustadt. Und dort gab es ein Anhaltelager. Gleich bei der Autobahnabfahrt ist ein Denkmal zu sehen, das 1974 errichtet wurde, zu Ehren jener, die im Anhaltelager äh, interniert waren. Und die Inschrift, die ist irgendwie zeitlos. Dort kann man nämlich lesen, Ihre Haltung verpflichtet darauf zu achten, dass in unserer Heimat nie wieder vom Weg der Demokratie abgewichen wird. Zeitlose Worte finden Sie nicht. Bis kommende Woche. Aber genau zu dem Thema Verhältnismäßigkeit findet sich nichts im Entwurf. Dort ist nach wie vor stupide im Grunde genommen die Vorgängerregelung neu übernommen worden und man hat in den Materialien ein bisschen was dazugeschrieben, dass hier alles super ist. In der Kurzfassung. Bedauerlicherweise fehlt aber völlig, ab wann ist... Selbst eine Beugehaft unter Anführungszeichen sinnlos. Wir haben auch eine fehlende thematische Begrenzung. Es ist einfach möglich, in jedem Rechtsbereich diese Zwangsmaßnahme der Beugehaft anzuwenden.